Liebe Luzernerinnen und Luzerner, am letzten Freitag ist die Frühlingssession Seng und sie war bereits meine 14. Session. Gewesen. Wie immer haben wir eine ganze wichtige an wichtigen Themen behandelt und ein Entscheidfeld, wo die Zukunft von unserem Land, also unserer Schweiz, wichtig sind. Ein Entscheid, der ganz speziell unser Kanton Luzern und die ganze Region Zentralschweiz von zentraler Bedeutung betreffend, ist der öffentliche Verkehr, beziehungsweise wie er ausgebaut und finanziert werden soll. Im letzten Sportherbst hat der Bundesrat bekanntlich seine Vorstellungen präsentiert, wie er denkt, den ÖV bis ins Jahr 2035 auszubauen. Die sogenannte strategische Entwicklung in der Eisenbahninfrastruktur, Ausbauschritt 2035. Wir Innerschweizer und vor allem wir Luzerner sind mit dem Programm nur halbwegs zufrieden. Gewesen. Ja, sogar ein bisschen enttäuscht. Zuerst in der Kommission, denn auch im Rat ist es uns gelungen, den Durchgangsbahnhof in Ausbauschritt 2035 zu integrieren. Und damit ist vor allem eis gesichert, nämlich dass Planung zeitgerecht vorgenommen wird und dass die nötigen Finanzen dafür vorhanden sind. Und natürlich muss das Paket im Sommer auch noch durch den Nationalrat, aber ich bin zuversichtlich, dass unsere Luzerner Vertreterinnen und Vertreter auch die anderen können überzeugen können. Ein zweitwichtiges Thema, aber nicht nur für die Innerschweiz, sondern für unser ganzes Land, ist die Diskussion um das Rahmenabkommen. Mein Ständeratskollege und Sitznachbar Thomas Minder hat mit der Motion verlangt, die Diskussion jetzt abzubrechen und den Rahmenvertrag, oder wie es heute heisst, das institutionelle Rahmenabkommen definitiv zu beerdigen. Ich habe mich im Rat klar und deutlich geäussert, was ich von dieser Motion halte. Nämlich gar nichts. Man kann doch nicht einfach politische Prozess abbrechen, wenn einem der Inhalt nicht passen Was ist denn das für ein Demokratieverständnis? Der vorliegende Vertrag mag nicht in allen sämtlichen Punkten unseren Ideenvorstellungen entsprechen. Aber das Verhandlungsergebnis ist insgesamt gut und verletzt die Souveränität der Schweiz im Kern nicht. Und darum sollten wir zum jetzigen Zeitpunkt Ja zum institutionellen Rahmenabkommen sagen. Ja aus Vernunft. Aus Vernunft unterstützt nämlich die FDP die Liberalen heute den Rahmenvertrag. Wer Ja sagt, ermöglicht in unserem Bundesrat, weitere Gespräche mit der Europäischen Union aufzunehmen und zu konkretisieren. Diese sind in drei Bereichen nämlich zwingend notwendig, bei der Unionsbürgerrichtlinie, der flankierenden Massnahmen wie aber auch bei der Guillotine-Klausel. Fallen diese Konkretisierungen positiv aus, dann kann der Bundesrat eine ordentliche Vernehmlassung durchführen, wo dann ins Parlament mit einer Botschaft kommt. Nur wenn der ordentliche Prozess gestartet wird, kann sich der Einstau Bevölkerung dazu äussern. Und wir sind gut beraten, in dieser Sache das Rahmenabkommen pragmatisch zu agieren, denn wenn etwas unser Land erfolgreich und stabil gemacht hat, dann sind es unsere Qualitäten wie Pragmatismus und Sachlichkeit, wie aber auch die Fähigkeit, sich mit wichtigen Partnern zu arrangieren, statt sich abzuschotten. Aber eins ist klar, wir brauchen diesen Vertrag, damit wir eine rechtliche Basis haben, auf der wir weiterhin mit der Europäischen Union wirtschaften können. Und auch wenn andere behaupten, unsere Wirtschaft müsste halt einfach neue Märkte entdecken, ist und bleibt Europa unser wichtigster Handelspartner. Ein zweites Thema, und das bringt uns ganz viel Arbeit, ist der Klimawandel. Und dabei habe ich eine unmissverständliche Sicht. Ich wollte dass die Schweiz ihre Verantwortung übernimmt und sich zum Umwelt-Hub 2.0 entwickelt. Das macht auch das Einten besser. Und gerade aus liberaler Position macht es auch wirklich Sinn. Denn ich bin überzeugt, dass die Schweiz auch in Zukunft eine eigentliche Pionierrolle kann übernehmen kann. Lesen Sie meinen Blog, der im Newsletter integriert ist. Liebe Luzernerinnen und Luzerner, Sie wissen, die guten Woche sind die Wahlen. Wir Liberale haben mit dem Fabian Peter einen wo den ich bestens empfehlen kann. Fabian Peter ist bodenständig, er ist liberal und geradlinig und aus erfolgreichen Unternehmern hat er die wirtschaftspolitische Kompetenz unserer Kantonsregierung einbringen. Eine Regierung kann aber nur erfolgreich politisieren, wenn sie auch eine stabile Basis im Parlament hat. Auch dafür haben wir kantonsweit ausgezeichnete Kandidatinnen und Kandidaten und ich empfehle Ihnen also, unsere Liberale Stimmen im Kanton Luzern weiter zu stärken. Nennen Sie doch die Liste 6 und wählen Sie Ihre Kandidatinnen und Kandidaten. Für Ihr Vertrauen bedanke ich mich ganz recht herzlich. Ich wünsche Ihnen mit meinem Newsletter und dem Sessionsbericht viel Lesevergnügen und freue mich, wenn Sie mich auf Facebook, Twitter oder Instagram verfolgen. Packen wir zusammen an und setzen Sie zusammen um für einen erfolgreichen Kanton Luzern. Und eine selbstständige Schweiz.